Hey Leute und willkommen bei Muffline Gaming. Ich stört jedes Mal am Anfang, weil ich eine Missgeburt bin. Wir spielen heute Ranger, äh nicht Ranger, was für Ranger, Alter, ähm Oh, ich weiß nicht mal was das ist, was ich da gerade gekauft habe. Wir spielen heute Warwick Top Oh warum laufe ich nach Bot? Und ich denke mal. Ich werde kassieren, ich wollte eigentlich in Jungle spielen, hat aber nicht ganz so gut geklappt. Der will meine Hilfe im Jungle haben. Mann, nigger, Mann, nigger Mann, nigger, Mann, nigger. Ja genau, lass mal tanzen. Ups, was voll. Mein Tanz ist der beste, Alter. Was ist das? Ich weiß nicht mal gegen wen ich das spiele. Starius, der kleine Motherfucker. Oh Gott. Nee, gegen den trade ich lieber nicht. Ich sollte mal lieber etwas farmen. Was kann das überhaupt? Ähm. der macht mir extra Damage. Das heißt ich kann mich healen und damagen. Und das gleichzeitig auch eine dumme Idee zu traden oh mein ups <lacht> ich bin nur schlecht oh gott ich habe den farben nicht bekommen ja jetzt bekomme ich wieder richtig aufs maul ich bin tot alter ich werde von den minions geblockt ich brauche Hilfe ich brauche Hilfe helft mir danke so ich muss ein wenig Farben hier No ich habe den nicht bekommen auf jeden Fall freezen ich könnte den eventuell sogar besiegen. Komm, schlag ihn! Oh, ich hab ihn umgeboxt! Arme und warum hatte ich ein Basketballteil über meinen Kopf? Was schon da los? Ups. Nein, ich habe geflasht! Ich hab geflasht Er hat's gesehen Oh Gott, man, weil ich geflasht habe Ich bin so peinlich Er äh, ist schlecht, meinte ich Richtig, er äh, nicht SunChip, ich habe ja erst Ey, der kämpft da ja What the fuck Warum sagt mir das keiner? jawoll jawoll na oh, ich wollte Tenkle schreiben und nicht ZY jawoll Akkadius Mist also oh shit, Alter kommt der denn her oh Gott, ich bin RIPP, ich bin RIPP Ich bin RIP Ich hab ihn besiegt Ich hab ihn besiegt Easy Oh mein Gott Bin ich Low Easy Oh mein Gott Jawoll ich hätte den Kills zwar gerne gehabt, aber ich habe keine Mana. Darius ist mit, das Fuck. Der Dude ist so richtig mit. Oh mein Gott, was? Lol, lol. Der hat mich ein wenig surprise, Alter. Ja komm mal, komm mal ran. Was willst so zu tun, Alter? Was willst du tun? Ich hab keine Mana, scheiße. Da ultet mich, oh mein Gott. Ich hatte keine Mana. Ich hatte keine Mana. Nein. Ich bin so ein No-Hand. Oh Gott. Ich hätte es in deren Ranger. Hätte mich. Oh, oh, oh, ich liebe. Ich liebe. GG. No! Don't! Don't fucking kill me! Oh mein Gott! Oh man, rennt doch nicht viel Pussis und geht darauf! Oh Gott! Jetzt greift er ihn an, wo ich tippe. Mein Gott, war das knapp Oh Gott Oh Gott Ist er tot? Jawoll Das war doch mal nice Ja, Akadi, ja, Akadi, komm, komm Die ist instant weg Die ist instant weg nichts kann die tun da will ich nicht durch... Ach, das ist schon weg. Oh, Darius. Darius. Darius will sterben, Alter. Darius will sterben. Ach, das war Renga. Lol. Ja, Renga kann auch gerne sterben. Ihr könnt alle sterben, wenn ihr wollt. Das ist echt... Lol. Ja, The Play. Dankeschön. Genau so ein Play will ich sehen. Du bist Gott, Alter. Oh mein Gott! Rip, rip, Motherfucker! Ich gewinne das, ich gewinne das. Oh, was denke ich mir da eigentlich? Was denke ich eigentlich, dass ich das gewinne? Bin ich behindert? <lacht> I will never give you up. I will never let you down. Wir haben verloren. Das war die heutige Folge. Ich kann ja nicht immer gewinnen. Ich bin nicht so gut mit Warwick. Ich spiele den erst seit zwei Tagen. Naja, der ist auch nicht sehr schwer, aber... Ich muss noch ein wenig lernen, wie weit ich reingehen kann und wann ich rausgehen muss. Wie viel Damage ich hinbekomme, wie viel ich überlebe und ja... Jetzt geht's zur Endguard.